Dürre und anhaltende Trockenheit ist endlich überstanden und haben uns entschieden, vor den ganz kalten Monaten noch die Natur am Wasser zu genießen. Für unsere erste Tour auf dem Wasser haben wir uns für einen Kanadi entschieden. Die Altmühle ist dafür ideal ausgelegt, sich unkompliziert ein Kanu auszuleihen. Den ersten Tag nutzen wir, um gemütlich etwas mehr als zwölf Kilometer zu fahren und unser Boot kennenzulernen. Von Pappenheim aus, was wir unkompliziert über die Bahn erreichen konnten, haben wir wenige Stunden auf dem Wasser unseren ersten Platz zur Übernachtung erreicht. Der Zeltplatz in Altendorf hat sich optimal angeboten, um uns auch mit Feuerholz einzudecken. Mit mehr als 99% Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von unter 5 Grad Celsius war die Nacht unsere erste kleine Herausforderung. Wo gestern noch die Farben der Blätter strahlten, begrüßte uns der Morgen mit einem dichten Nebel. Morgenhygiene, Sachen packen, und dann geht's los. Aber ohne Stress und die Ruhe am Morgen noch genießen. Nach unserer erholsamen Nacht und dem gemütlichen Start in den Morgen, geht's nun allerdings auf, die nächsten 31 Kilometer zu schaffen. Die kalten Temperaturen und der dichte Nebel bieten nochmal ganz andere Erfahrungen, aber nicht weniger schöne, die Umgebung zu entdecken. Mit uns wachen auch die ersten Tiere am Fluss auf, die in ihrer Vielzahl schon zu beobachten sind. Nachdem wir am Vormittag bereits mehrere Wehre umtragen haben, machten wir mittags eine Pause und die ersten warmen Sonnenstrahlen kamen, um den Nebel aufzulösen. Nun zeichnet sich wieder ein ganz anderes Bild. Die intensiven Farben, die vielen Tiere am Wasser und selbst Bauwerke wie Wehre und Brücken zeichnen in ihrer Gesamtheit eine wundervolle Landschaft. Die Strecke mag sich in Zahlen lange anhören, bis zum frühen Abend ist man unterwegs, aber die Zeit vergeht wie im Flug, da man all die Eindrücke erst sammeln muss. Die Sonne ist noch nicht ganz verschwunden, da deckt sich die Landschaft bereits mit dem Nebel wieder ein. Auch in dieser Nacht war die Wärme am Feuer ein wunderbarer Abschluss unserer Tour, die bis nach inching zum Bootsrastplatz den ganzen Tag beansprucht. Wieder die gleiche Prozedur am Morgen, packen, Zähne putzen und den Nebel in den Morgenstunden genießen. Die letzten Lehre unserer Tour sind zum Tragen und nach weiteren 22 Kilometern erreichen wir unsere Endstationer Wasser bei Übling. Von dort aus sind es nur noch wenige Meter zum Bahnhof in Kinding, wo uns die Bahn wieder nach Hause bringt.